Hallo und herzlich willkommen zu Connect on Air. Ich bin so stolz darauf, dass wir dieses Semester Connect on Air uns ausgedacht haben und umgesetzt haben. Das ist eine Sache, die uns bei Campus, glaube ich, ausmacht. Wir träumen große Sachen und setzen sie dann auch um. Wir sind nicht nur Träumer, die im Bett liegen und äh, schöne Träume träumen und denken, das wäre schön, das wäre schön. Das ist wichtig, dass wir Träume träumen. Äh, und so fing das mit Connect on Air an. Wir haben gedacht, wie cool wäre es, ein Online-Angebot zu haben für das Corona-Semester. Ähm, aber wir sind bei Campus Connect auch neu, die dann Sachen anpacken und umsetzen und erleben können, wie es Realität wird. Mit Gottes Segen dazu. Und da bin ich super happy, dass wir das dieses Semester wirklich umsetzen konnten und sehen konnten, wie dieses Connect on Air Online-Programm wieder so viele Leute mitgemacht haben und so viele Leute es in Anspruch genommen haben. Vielen Dank dafür und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der vorletzten Folge von Connect on Air mit Gießen. Herzlich Willkommen zu Campus Connect Air. Schön, dass du dabei bist. Wir sind Campus Connect Gießen und wir freuen uns, dich heute Abend hier durchführen zu dürfen, dich mitzunehmen und mit dir zusammen was über Gott zu hören und ihn zu ehren. Ich bin der Josias, ich bin der Moderator für heute und ich werde dich so ein bisschen durch den Abend führen. Schön, dass du dabei bist, trotz des ganzen Klausurenstresses auch, der jetzt auf uns zukommt. Richtig cool, dass du die Zeit gefunden hast. Ich möchte zum Anfang beten und dann starten wir auch gleich rein. Vater, ich möchte danken für den Abend. Ich möchte danken für die Möglichkeit, dass wir trotz der ganzen Corona-Geschichte und dem ganzen Distanz halten, eine Möglichkeit haben, zusammenzukommen und über dich was zu hören, dich zu ehren und Gemeinschaft zu haben. Ich möchte dich bitten, segne den Abend, segne die Worte von Lea, die uns nachher was weitergibt und lass uns einfach richtig gute Gespräche haben, auch im Nachhinein. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir mit der momentanen Situation geht. Corona hat uns seit Monaten fest im Griff und Lange Zeit konnten wir uns überhaupt nicht treffen, weder in Gemeinden noch bei Campus. Wir waren sehr eingeschränkt und es hat enorm dieser direkte Kontakt, dieses persönliche Zusammensein gefehlt. Da kann sehr schnell ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit oder auch Einsamkeit aufkommen. Wir haben das versucht, bei uns innovativ zu lösen. Wir haben uns mit Campus das ganze Semester über über Zoom getroffen. Wir haben nicht nur unsere Campusabende über Zoom gemacht, sondern sogar innerhalb von nur einer Woche die komplette Saft organisiert und online durchgeführt. Ich muss sagen, am Ende des Tages war es eines der besten und bereicherndsten Semester, das ich hier bei Campus gehabt hatte. Und das finde ich sehr ermutigend. Da ist mir vor allem eins wieder bewusst geworden. Und zwar, dass Gott keine Räumlichkeiten braucht, um zu reden. Er braucht keine bestimmten Treffen oder Gottesdiensträume oder Uniräume, wo auch immer du dich triffst mit deiner Campus Connect Gruppe. Sondern er kann da, wo du ganz alleine und ganz persönlich bist, sprechen. Wir müssen uns nicht direkt sehen, auch wenn das schöner ist. Aber Gott hat keine Restriktionen oder keine Grenzen, was das angeht. Und das hat mich an was erinnert, das uns hier gar nicht so stark betrifft, aber viele, viele andere Christen auf der Welt, dass viele Christen sich gar nicht so treffen können in dem Rahmen, wie wir das kennen. Viel mehr Christen auf der Welt sind davon betroffen, sich geheim treffen zu müssen oder nicht die Möglichkeit zu haben, sich selbst direkt und offen zu treffen, als das der Fall ist bei denen, die das können. Und trotzdem ist Gott gerade da auch da, und wirkt richtig krass. Gerade dort wachsen die Gemeinden am allermeisten in einem Maß, das wir gar nicht verstehen und gar nicht kennen. Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal oder auch in den letzten Monaten hast du dich so gefühlt, dass irgendwie Hoffnungslosigkeit besteht, so ein bisschen Ausweglosigkeit. Und wie Gott da reinsprechen kann, hast du vielleicht auch erlebt. Und was die Bibel dazu sagt und in welchen Formen dort Gott in Einsamkeit und Ausweglosigkeit hineingesprochen hat, das wird uns gleich Lea erzählen. Davor haben wir noch eine kurze Zeit von Lobpreis. Ich möchte dafür erstmal dem Lobpreisteam danken, dass sie gemeinsam diese Aufnahmen gemacht haben und uns das jetzt zur Verfügung gestellt haben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Falls du nichts damit anfangen kannst, weil du mit Gott nichts am Hut hast, dann setz dich einfach hin, hör zu und lass den Abend auf dich wirken. Nimm deine Fragen mit. Wir werden uns heute nach der ganzen Sache nochmal treffen können. Dann jetzt viel Spaß beim Lobpreis. Genieß den Abend und lass Gott zu euch reden. Gott hat gesehen, wie hoch die Mauern sind und sorgen mich für Clan. ich weiß, alle Kerzen zersprengt. Größer als jeder Umstand, größer als alles. mein Gott ist der Größte. In Gesellschaft wird häufig suggeriert, dass wir nur fröhlich sein müssen, nur Spaß haben müssen, um das Leben wahrhaft zu genießen und es erfüllt zu leben. Trauer und negative Gefühle haben deshalb häufig keinen Platz. Auch in der Gemeinde, in unseren Freundesgruppen, lassen wir selten Raum für, für Wut, für Traurigkeit, für Ungerechtigkeit, für Überforderung. Gefühle gibt es aber schon seit es Menschen gibt. Das zeigt uns auch die Bibel. Dort gibt es so viele Menschen, die mit ihren Emotionen umgehen müssen. So auch Micha. Er ist einer der Propheten im Alten Testament. Und auch wenn bei Micha so vieles anders erscheint als bei uns, bin ich doch der Überzeugung, dass wir super viel von ihm lernen können. Und deswegen will ich euch ein bisschen in die Geschichte von Micha mit hineinnehmen und was das heute für uns zu bedeuten hat. In welcher Situation lebt Micha gerade? Die Menschen zu Michas Zeit sind ziemlich grausam und korrupt. Keiner ist ehrlich, an jeder nimmt sich das, was er möchte, ohne auf die Folgen von dem Nächsten zu achten. Sie sind hinterhältig, rücksichtslos, erbarmungslos, gefühllos. Keiner kann dem anderen vertrauen, nicht mal der eigenen Frau, nicht mal dem besten Freund. Die eigene Familie wird zum Feind. Micha lebt in dieser Zeit als Prophet und Gott offenbart ihm, wie die Zukunft für das Volk Israel aussehen wird. Das sind ziemlich krasse Schilderungen über die Zerstörung von vielen Städten und eigentlich wird alles dem Erdboden gleichgemacht. Nach jeder dieser Ankündigungen spricht aber Gott auch über die Verheißung für das Land, dass er wiederkommen wird als Retter und dass er seine verlorenen und hinkenden Schafe zusammensuchen wird. Micha sieht zum einen die gegenwärtige Grausamkeit, das Falsche, das hinterhältige Verhalten der Menschen, als auch die zukünftige Zerstörung und das Leid. Aber er sieht auch schließlich die Rettung und den Frieden, den Gott bringen wird. Micha hat jetzt den Auftrag, dies alles den Menschen weiterzugeben. Doch Michas erste Reaktion ist anders. Er zeigt Gefühle, Emotionen. In Micha 1, Vers 8 steht, deswegen packt mich das Entsetzen. Zum Zeichen der Trauer gehe ich barfuß und halbnackt. Ich heule wie ein Schakal und wimmere wie der Vogel Strauß. Irgendwie ist das eine ganz schön crazy Reaktion. Aber auf der anderen Seite kann ich das auch irgendwie absolut nachvollziehen in Anbetracht der Tatsache, wie viel Leid er gerade gesehen hat und wie viel Leid er täglich in seinem Umfeld sieht. Ich habe mich gefragt, ob diese Situation auch mit meinem Leben irgendwie vergleichbar ist. Und ich meine definitiv ja, in so vielen Bereichen. Klar, ich erhalte nicht irgendwelche krassen Offenbarungen über die Zerstörung von sämtlichen Städten und die schließliche Wiederkunft und Rettung durch Gott, aber ich kenne dieses Gefühl. Das Gefühl, dass mich Entsetzen und Trauer überkommen, das passiert in super vielen unterschiedlichen Situationen und es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum diese Spirale der negativen Gefühle entsteht. Und ich habe das mal zu so vier Situationen, die ich mir vorstellen kann, zusammengefasst. Zum einen, und es ist wohl am ehesten vergleichbar mit Michas Situation, ist das, wenn ich sehe, wie viel Leid gerade in der Welt besteht, wenn ich sehe, wie Menschen von anderen ausgebeutet und misshandelt werden. Wenn täglich so viele Menschen sterben, einfach weil sie zu wenig zu essen haben, weil sie keine medizinische Versorgung genießen können. Das sehe ich beispielsweise gerade auf Lesbos. Das können wir täglich in den Nachrichten irgendwie beobachten. Da sind so viele Menschen, die kein Zuhause haben, die ähm, auf engstem Raum zusammenleben müssen, weil alle anderen Länder sagen, euch wollen wir nicht. Manchmal überkommen mich da Gefühle der Machtlosigkeit, der Trauer, der Wut und der Enttäuschung. Eine zweite Situation ist, dass ich in diese Gedankenspirale komme, wenn das meine äußeren Umstände verursachen. Wenn eine Beziehung in die Brüche geht, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin und einfach keinen Job finde, wenn mein Weg und meine Zukunft auf einmal so anders aussehen, als ich mir das vorgestellt habe. Eine dritte Situation ist, wenn mich negative Gefühle überkommen, wenn ich mir Selbstdruck aufbaue wenn ich mit mir selbst und meinen Leistungen unzufrieden bin, wenn ich keine, keinen Erfolg meines Handels sehe oder wenn ich durch Prüfungen falle, mit Noten nicht zufrieden bin oder auch wenn es irgendeinem Freund schlecht geht und ich das einfach nicht mitbekomme, weil ich zu viel mit mir selbst zu tun habe, wenn ich einfach von mir bodenlos enttäuscht bin. Ich kenne noch eine vierte Situation und das ist, wenn ich von meinem Umfeld beeinflusst werde. Das merke ich vor allem in Prüfungsphasen, in denen einfach alle Menschen oder so ziemlich viele in meinem Umfeld ihre Überforderungen und ihre Unzufriedenheit ausdrücken. Das gibt es aber auch als generelle Einstellung, weil viele Menschen einfach das Gefühl haben, dass man nie zufrieden sein darf oder immer an sich selbst arbeiten müssen muss. Und manchmal werde ich davon einfach mitgerissen von diesen negativen Gefühlen und dieser negativen Einstellung. In welcher Situation stehst du gerade? Wann erlebst du negative Emotionen? Wann hast du das Gefühl der Angst, der Trauer, der Unzufriedenheit? der Ungerechtigkeit, vielleicht auch das Gefühl, nicht genug zu sein. Was macht Micha mit dieser Situation? Er hat den Auftrag, den führenden Männern, den Herrschern, der Be den Bewohnern der Städte, von Gottes Offenbarung zu erzielen. Er tut das. Er geht zu den Menschen und hält ihnen ihr Verhalten als Spiegel vor. Er kritisiert nicht nur das hinterhältige und rücksichtslose Verhalten der führenden Männer, sondern auch das betrügerische Verhalten der Propheten, die den Menschen gegen Bestechung, Glück und Erfolg prophezeien. Die Menschen reagieren ziemlich verständnislos. Sie antworten, hör auf mit dem Gesabber, so darf ein Prophet nicht reden. Deine Beschimpfung trifft uns nicht. So spricht man nicht zu den Nachkommen Jakobs. Der Herr verliert nicht die Geduld mit uns, das ist nicht seine Art. Die Menschen sagen Micha hier also nicht nur, dass sie ihm nicht glauben und dass sie das nicht hören wollen, was er sagt, sondern sie, sie sagen auch, dass er nicht die Wahrheit spricht, dass das nicht Gottes Art entspricht, dass, es, dass er ein völlig falsches Bild von Gott hat. Ganz schön viel Gegenwind bekommt Micha hier zu spüren, doch er verliert nicht den Mut. Er geht weiter und erzählt die Wahrheit, die Gott ihm offenbart hat. Ich glaube, Micha hatte zu diesem Zeitpunkt theoretisch ganz schön viele Gründe, sich von seinem Weg abbringen zu lassen und sich mitreißen zu lassen von negativen Gefühlen, vom falschen Verhalten, von falschen Überzeugungen. So sind auch wir oft in der Gefahr, uns von unserem Weg und der Wahrheit abbringen zu lassen. Ich habe für mich da so zwei Situationen gefunden, in denen das der Fall ist. Einmal durch Menschen in unserem Umfeld, die uns sagen, das, was wir denken, glauben und aussprechen, das hat keine Relevanz. Menschen, die uns sagen, unsere Meinung entspricht nicht der Wahrheit, sie ist schlichtweg falsch. Menschen, die uns von unserem Weg abbringen wollen, sei es bewusst oder unbewusst. Und eine zweite Situation ist für mich das, was wir gerade schon betrachtet haben, wenn man in diese negative Gedankenspirale kommt. Wenn man so in einem Loch voller Negativität ist, voller negativer Emotionen und da einfach nicht mehr rauskommt und nicht sein Potenzial leben kann. Micha hat also viele Gründe, seinen Weg nicht zu gehen, seinen Auftrag nicht zu erfüllen. Doch Michael ist anders. Er geht weiter. Er ist mutig und geht voran. Er steht für seine Überzeugung ein, gibt Gottesbotschaft ohne Beirren weiter. Warum kann er das? Ich würde es zusammenfassen mit den Worten, weil er die richtige Perspektive auf seine Situation und die Menschen in seinem Umfeld hat. Micha selbst sagt, mich aber hat der Herr stark gemacht und mit seinem Geist erfüllt. Deshalb trete ich mutig für das Recht ein. Ich halte den Leuten von Israel und den Nachkommen Jakobs alle ihre Verbrechen vor. Und an einer anderen Stelle sagt er, ich aber schaue auf den Herrn. Ich warte auf den Gott, der mir hilft. Mein Gott wird mein Rufen hören. Er kann die Botschaft weitergeben, sich nicht durch die Kritik der anderen von seiner Mission abbringen lassen, versinkt nicht in Trauer. Er weiß, das hier ist nicht alles. Er hat die Perspektive, dass er auf Gott hoffen darf, der ihm hilft, der sein Rufen hört. Gott macht ihn stark. Sein Geist erfüllt ihn, so dass er zu diesem Weg fähig ist. Das Wunderbare an dieser Stelle ist, wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst, hast du diesen Geist, den Micha erfüllt hat auch. Paulus sagt im Römerbrief, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Deshalb können auch wir in so vielen Situationen eine andere Perspektive einnehmen, Michas Perspektive einnehmen. Die Perspektive, dass es schlussendlich nicht wir sind, sondern Gott, der die Dinge in der Hand hält, der handeln wird, auf den wir hoffen dürfen. Wir sollten uns von daher unserer Perspektive bewusst werden und uns klar machen, worauf unser Fokus liegt. Auf unserer Trauer, auf dem Gefühl der Unfähigkeit, der Unzufriedenheit, der Anfeindungen von anderen Personen oder auf Jesus, der uns stark und mutig werden lässt. Worauf liegt dein Fokus? Was ist deine Perspektive? Ich glaube, wenn wir diese Perspektive haben, wird sich unser Verhalten ändern. Und gerade in Zeiten wie dieser von Prüfungsphasen und Klausuren oder von Corona können wir uns ganz leicht mitreißen lassen. Von Gefühlen der Angst, der Unfähigkeit, der Überwältigung. Oder mitreißen lassen von Menschen, die sich Sorgen machen oder ihren Wert von Noten, von Leistungen abhängig machen. Gerade jetzt können wir einen Unterschied machen, mit unserer Perspektive. Und auch andere werden ein Stück von dieser Perspektive sehen können. Dafür ist es wichtig, die Perspektive zu kennen und sich immer wieder neu bewusst zu machen. Micha macht sich bewusst, dass Gott all die Dinge, die ihn beschäftigen, in der Hand hält. Er ist der Überzeugung, dass Gott zur richtigen Zeit helfen wird und bei ihm sein wird. Ich glaube für uns heute ist es ähm, ohne Input überhaupt nicht möglich und nicht einfach an diesen Überzeugungen festzuhalten, an der Wahrheit festzuhalten. Gerade wenn uns negative Gefühle oder auch Zweifel überkommen oder wir Gegenwind von anderen Leuten zu spüren bekommen. Deswegen habe ich ein letztes Anliegen für dich. Schau einfach immer wieder in die Bibel und such die Verbindung zu unserem großen Gott. Du wirst so viele Wahrheiten zum einen über dich persönlich aber auch über deine Gefühle und deine Lage entdecken. Und bei all dem wird deutlich, Gott ist so viel größer als das. Du darfst gewiss sein, Gott sieht dich. Gott steht dir bei. Gott ist größer als die Situation, in der du gerade stehst. Deshalb darfst du deine Perspektive auf Gott ausrichten und dir klar machen, dass er stark ist und bei dir steht. In den nächsten Minuten hast du Zeit, dir Gedanken zu machen über Fragen, die ich jetzt schon währenddessen gestellt habe und die ich einfach nochmal wiederholen möchte. In welcher Situation stehst du gerade? Wie sieht deine Perspektive aus und worauf liegt dein Fokus? Wo sollte sich deine Perspektive vielleicht ändern? Und was würde das für Folgen mit sich ziehen? Bevor du dafür Zeit hast, möchte ich dir einfach noch ein paar Wahrheiten zusprechen, die Gott über dir und deiner Situation und deinen möglichen Gefühlen ausspricht. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wie wertvoll ist uns dabei die Gewissheit, dass der Heilige Geist uns beisteht, wenn uns die Kraft verlässt oder die Geduld ausgeht. Er tritt mit unaussprechlichem Seufzer für uns ein. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Father, God, let your kingdom come. Sovereign Lord, let your will be done. I trust you more than anyone. Faithfulness like the rising sun Spirit come every way in me Give me ears to hear, give me eyes to see Show me who I'm supposed to be Cause without you I am incomplete And I'll find you, I'll find you When I seek you with my whole heart Seek you with my whole And I find you, oh I find you. When I seek you with my whole heart, seek you with my whole. Life. And I find that you have never left my side, even when I fell so far away. But you were always there with. I can be silent when I think about your faithfulness to me so you're not far away You are with me here and now There's nothing that can separate me I cannot be separated from you.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 You will be done. I trust you more than anyone. Your faithfulness like the rising sun. And I find you, I find you. And I seek you with my hope. I'll seek you with my hope. And I find you, Lord, I find you. I seek you with my whole heart. Seek you with my whole heart. Vielen Dank an Phil für den Beitrag. Ich hoffe, ihr habt die Zeit gut nutzen können. Wenn ihr Fragen habt oder einfach Gemeinschaft haben möchtet, mit uns und auch mit anderen, dann kommt gerne zu uns in den Zoom-Raum. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir freuen uns wirklich, wenn ihr dazu kommt. Wie gesagt, Fragen einfach im Allgemeinen, Gemeinschaft und Gespräch. Ihr seid herzlich willkommen. Danke nochmal für euer Kommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch hier Abend durchzuführen. Und folgt uns gerne auch noch die nächsten Tage, sowohl bei Campus Connect Deutschland auf Instagram, den haben wir noch bis Sonntag den Account, und wir werden auch dort noch Sachen hochladen über uns, aber eben auch allgemein einfach ein paar Informationen und ein paar nette, witzige Sachen. Und besucht uns auch sehr gerne auf unserem Campus Connect Gießen Account auf Instagram. Wir freuen uns auch da über Zuwachs an Abonnenten und im Allgemeinen einfach Zuschauer und Besucher. Ich möchte zum Abschluss noch beten, und dann sehen wir euch gleich in den Zoom-Räumen. Vater, ich möchte dir danken für den Abend, ich möchte dir danken für ja, die Worte, die du Lea gegeben hast und die Tatsache, dass wir uns auf dich stützen dürfen, dass wir die Sicht auf dich haben dürfen und keine Angst vor schwierigen oder aussichtslosen Situationen haben brauchen. Ich möchte dich bitten, dass uns gerade jetzt in der Klausurenphase wirklich das immer wieder präsent werden lässt und dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass du unsere Kraft bist und dass wir vor nichts Angst haben brauchen. Bitte schenken uns jetzt noch einen guten Abend, gute Gespräche und eine richtig coole Zeit auf Zoom und sei auch den Rest der Woche mit uns. Amen.